Hallo alle zusammen. Sehen Sie, wie Sie die folgenden Fehler zu beheben. Bei der Aktualisierung von Windows Betriebssystem. Diese Fehler treten auf, wenn Sie versuchen, die Version oder das Release des Betriebssystems zu aktualisieren und wenn Sie auf Windows 11 aktualisieren. Bei Upgrades treten bei vielen Windows Benutzern diese Fehler auf. Dies tritt auf, wenn Sie versuchen, ein aufstehenden Updates auf normalen Weg und über den Update-Assistenten zu installieren. update fälle sind sowohl in Windows 10 als auch in Windows 11 Aufgetreten. Im folgenden Video zeige ich verschiedene Methoden, um diesen Fehlern zu beheben und Ihr Betriebssystem auf die neuesten Version zu aktualisieren. Die Gründe, warum solche Fehler auftreten können, sind folgende. Fehler im Windows Upgrade Center, eine beschädigte Systemdatei, defekte Windows Update-Komponenten, ungültige Sprecher der Region, ein VPN oder Proxy Server statt in Konflikt mit dem Windows Update Center. Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie die Methoden in der angegebenen Reifenfolge anwenden. Methode 1. Ausführen der Problembehandlung des Windows Update Center. Windows 10 und 11 enthalten eine ziemlich robuste Windows Update-Problembehandlung, die das Problem einfach automatisch beheben kann. Um das Tool in Windows 10 auszuführen, öffnen Sie Start, Einstellungen, Update und Sicherheit. Problembehandlung, erweiterte Problembehandlung. Windows Update Center, Problembehandlung ausführen. Öffnen Sie in Windows 11 Einstellungen, System Problembehandlung, andere Tools zu Problembehandlung Windows Update Center, Problembehandlung ausführen. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, starten Sie den Computer neu und prüfen Sie, ob das Problem behoben ist. Wenn die Fälle äh, weiterhin bestehen, fahren Sie mit der zweiten Methode fort. Methode 2. SCC und dies scans durchführen. Wenn Sie von der Windows-Update-Komponente verwendete Dateien beschädigt werden, kann die Update-Installation verschlagen. Durch Scannen und Wiederherstellen von Systemdateien können Sie diese Fehler beheben. Um das Scan-Tools ausführen, öffnen Sie eine Befehlzeile als Administrator. In der Suche schreiben Sie cmd als Administrator ausführen. Gehen Sie als nächstes den folgenden Befehl ein: Anmerkung. Schließen Sie nach dem Start des Scans das Fenster nicht und starten Sie den Computer nicht neu, bevor der Vorgang abgeschlossen ist. Andernfalls kann es zu weiteren Fehlern kommen. Wenn der Scan abgeschlossen ist, schließen Sie die Befehlzeile und starten Sie Ihren Computer neu. Versuchen Sie dann erneut das Update zu installieren und prüfen Sie, ob es erfolgreich war. Wenn das Problem weiterhin besteht, führen Sie den nächsten disk scan durch. Anmerkung. Um dies auszuführen, müssen Sie eine stabile Internetverbindung haben und eine Kopie der beschädigten Dateien wird aus dem Netz heruntergeladen. Wenn der Design Scan abgeschlossen ist, starten Sie den Computer neu und sehen Sie nach, ob das Problem behoben ist. Falls nicht, gehen Sie zur nächsten Methode über. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen,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 Methode 3. Windows Update Center Komponenten manuell zurücksetzen Wenn die vorherigen Methoden nicht funktioniert haben, versuchen Sie, die Windows Update Komponenten manuell zurückzusetzen. Um alle Windows Update Komponenten zurückzusetzen, starten Sie eine Befehlzeile als Administrator und führen Sie die folgenden Befehle nacheinander aus. Schließen Sie dann die Befehlzeile und starten Sie den Computer neu. Prüfen Sie, ob der Fehler verschwunden ist. Methode 4. Ändern Sie die Sprache der Region. Erstellen Sie heraus, dass eine falsch eingestellte Region die Ursache für diesen Fehler sein kann. Öffnen Sie Einstellungen, Zeit und Sprache, Region. Gehen Sie dann zum Menü Rex und ändern Sie. Und wählen Sie das Gewünschte aus der Dropliste, Land und Region aus. Stellen Sie dann unten sicher, dass Sie das empfohlene Regionsformat verwenden. Öffnen Sie in Windows 11 Einstellungen, Zeitsprache. Sprachregion. Wählen Sie die richtige Region und das richtige Format. Starten Sie anschließend Ihren Computer neu und suchen Sie nach einem Update. Methode 5. WP oder Proxy Provider entfernen. Dieses Update-Problem könnte auch darauf zurückzuführen sein, dass ein WP-Client oder Proxy Server vom Windows-Update-Server nicht akzeptiert wird. Um eine Anwendung zu deinstallieren, öffnen Sie Einstellungen Anwendungen. Suchen Sie das in Konflikt stehende VPN oder der Proxy in der Liste, wählen Sie es und klicken Sie auf Löschen. Um Anwendungen zu deinstallieren, öffnen Sie in Windows 11 Einstellungen. Anwendungen. Anwendungen und Funktionen. Klicken Sie auf die drei Punkte neben dem Programm und wählen Deinstallieren. Prüfen Sie nach der Deinstallation der Programme, die die Installation von Updates blockiert haben, erneut, ob dieser Fehler weiterhin besteht. Methode 6: Löschen des Cache-Ordners des Update-Centers. In diesem Ordner Software-Distribution, werden vorübergehend wichtige Update-Dateien gespeichert, die Windows für die Durchführung von Updates benötigt. Führen Sie als Administrator die folgenden Befehle in der Befehlzeile aus. Zum Anhalten des Windows-Updates-Dienstes und zum Anhalten des Hintergrundübertragungsdienstes. Öffnen Sie dann einen Explorer und navigieren Sie zu C. Markieren Sie den gesamten Inhalt des Ordners und drücken Sie die Dell-Taste. Öffnen Sie eine Eingabeaufforderung und starten Sie die Dienste neu. Methode 7. Ein fehlgeschlagenes Update manuell installieren. Sie können das Update manuell herunterladen und installieren. Dies ist hilfreich, wenn der Fehler durch ein Microsoft-Update-Programm verursacht wird. Öffnen Sie Ihren Browser und folgen Sie dem Link zum Download-Verzeichnis für Microsoft-Updates. Suchen Sie dann in der Suchleiste in der oberen linken Ecke des Bildschirms nach einem Update, das mit einem bestimmten Fehlercode nicht funktioniert. Lassen Sie das erforderliche Update herunter. Geben Sie dann zu Ihrem Download-Ordner. Suchen Sie das. Heruntergeladene Paket und führen Sie die Installation der Datei aus. Methode 8: Upgrade von Windows 10 mit dem Windows 10 Upgrade Utility. Wenn Sie die Version 10 aktualisieren müssen und die vorherigen Methoden nicht geholfen haben, verwenden Sie das Windows 10 Upgrade Dienstprogramm. Sie können es von der Microsoft-Website herunterladen. Führen Sie das Dienstprogramm als Administrator aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Jetzt aktualisieren. Damit wird der Aktualisierungsvorgang gestartet. Der Computer kann während des Aktualisierungsvorgangs mehrmals neu starten. Wichtig. Bitte beachten Sie, dass diese Methode zu einer sauberen Installation des Betriebssystems führen kann. Alle Ihre Programme werden gelöscht und Ihre Benutzerdokumente werden in Ordner Windows Out gespeichert. Methode 9. Aktualisierung mit dem Dienstprogramm Media Creation Tool Wenn alles andere fehlschlägt, laden Sie das Tool Windows Media Creation herunter und versuchen Sie, Windows mit diesem Tool zu aktualisieren. Es lädt ein frisches Windows ISO-Image herunter und übernimmt die Dateien aus diesem ISO und um ihr Windows zu aktualisieren. Lassen Sie das Dienstprogramm von der Microsoft-Website herunter, führen Sie es aus, wählen Sie hier diesen Computer jetzt aktualisieren und klicken Sie auf Weiter. Warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist und prüfen Sie, ob das windows komponenten update installiert wird. Methode 10. Durchführen eines Patches einer sauberen Installation. Wenn keine der oben genannten Methoden hilft, das Problem zu beheben, besteht die einzige Möglichkeit ein Update zu erhalten, darin ein Systemreset durchzuführen. Bei diesem Verfahren werden alle Windows Komponenten zurückgesetzt, persönliche Daten wie Fotos, Videos, Bilder und Anwendungen werden jedoch gespeichert. Wir haben bereits ein ausführliches Video auf unserem Kanal, seht den Link in der Beschreibung.